Gut, dann glaube ich starten wir, oder? 16.33 Uhr, ich werde jetzt hier auch die, die interne Aufzeichnung von Adobe Connect starten und begrüße jetzt ganz äh, offiziell zur vierten Runde des Begleitwebinars zum eb äh, 2017. Es ist das letzte dieser, dieser Begleitwebinare und der MOOC selbst ist auch in die letzte runtergegangen. Ja, mein Name ist David Röttler. Ich freue mich sehr, dass ich hier diese Webinare moderieren darf. Auch für mich einfach eine schöne Herausforderung, mit, mit vielen Teilnehmenden hier zu, zu interagieren und ja, alles im, zu versuchen, auch im Überblick zu behalten. Ähm, ja, heutiges Thema oder heutige Themen muss man sagen, wieder, wieder eine ganze Reihe von Themen, die wir haben. Schriftbasierte Online-Beratung, äh, Videobasierte Online-Beratung, dann äh, Lernberatung und wie man dort auch Online-Tools äh, einsetzen kann. Dann ein Thema, das mich sehr interessiert und wo ich ein bisschen auch meine, meine Rolle als Moderator verlassen werde und ein bisschen aus der eigenen Praxis erzählen darf. Weitere Möglichkeiten, wie man äh, Videokonferenz-Tools in der Erwachsenenbildung einsetzen kann. Ja, und dann haben wir auch noch Zeit, ein bisschen nachzubesprechen, äh, ja, wie ist der EB-MOOC äh, so gelaufen, welche Fra Fragen gibt es zum EB-MOOC oder zu MOOCs als Format in der Erwachsenenbildung insgesamt und natürlich auch, wie es äh, weitergehen kann. Auch hier habe ich schon gesehen im Chat Fragen, wie lange die Inhalte zum Beispiel abrufbar sind und äh, welche Zukunft äh, das, was wir hier gestartet äh, haben, dann auch haben kann. Gut, äh, ja, am Podium haben wir heute wieder ähm, Birgit, ich sag kurz was zu dir. Nein, das Mikro läuft nicht. Ähm, ja, hallo, bin ja dabei. Ähm. Leitend und koordinierend im EBMUG und diesmal in einer Einheit, wo ihr ein bisschen was Allgemeines über Online-Beratung erzählen durfte im Video, bevor dann die Vertiefungen zur videobasierten und textbasierten Online-Beratung gekommen sind. Und freue mich auf ein Webinar, das uns auch die Möglichkeit bietet, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ja, super. Genügt fürs Erste. Fein, dass ihr wieder so. Sehr gut. So viele dann haben wir rechts von Bergit, Lucia, die uns auch im Hintergrund unterstützt. Lucia, bitte. Ja, hallo. Ähm, ja, für alle, die das erste Mal dabei sind, ich werde wieder im Chat mitlesen und ähm, versuchen zu unterstützen, falls es irgendwie technische Schwierigkeiten gibt. Genau. Sehr gut. Dann auch Teil des eBiMUG-Teams ist Martina. Ja, hallo. Schönen Nachmittag allen zusammen aus Steins. Ich sitze heute in meinem Homeoffice. Äh, ich bin als Begleitung, Unterstützung vom, für den David mit dabei und werde Ihre Fragen aus dem Chat zusammenfassen und bündeln, sodass wir das nach Themenblöcken äh, gut beantworten können. Sehr gut, dann äh, Wilfried. Hallo aus Graz, äh, ich gehöre auch zum Canidu team und verantworte den IPMUG mit und bin auch in dieser Rolle heute wahrscheinlich vor allem im ersten Teil eher etwas zurückhaltend, äh, eher Zuhörer und zweiten vielleicht, wenn wir über den MOOC generell sprechen, auch noch einer der Rede und der Antwort stehen wird. Dann als Expertin für den Bereich der videobasierten Online-Beratung ist da äh, Anita. Ja, mein Name ist Anita Stix. Ich bin äh, Mitarbeiterin bei BABZ Austria, mache dort Bildungsberatung und äh, bin live zugeschalten aus Simmering. <lacht> Super. Ja, und jetzt starten wir mit dem mit dem Bereich der der schriftbasierten Online Beratung äh, mit mit Stefan äh, Stefan ja. stelle ich kurz vor und dann steigen wir ja. auch schon ein ins Thema ja okay also mein Name ist Stefan ich bin in der Bildungsberatung Steiermark tätig genau gesagt beim Bildungsnetzwerk Steiermark und bin äh, auch neben meiner Tätigkeit hier rein in der Steiermark auch im Team der Online-Beratung äh, auf der Plattform Bildungsberatung online tätig. Äh, das ist eine österreichweite Plattform, äh, wo Online-Beratung angeboten wird. Und ja, momentan, wie gesagt, hauptsächlich schriftbasierte Online-Beratung. Und das war auch mein Thema in meinem Modulteil. Ich, ich sitze in Graz. Super, also Graz ist wieder gut vertreten. <lacht> äh, ich habe gleich die erste Frage. Warum, warum schriftbasierte Online-Beratung? Ich meine, wir haben jetzt hier so ein schönes Videotool, in dem wir uns alles sehen können und miteinander sprechen können. Warum, warum ist da Schriftlichkeit und, und auch vielleicht das, das Asynchrone, äh, das ja bei euch auch eine Rolle spielt, immer noch ein, ein interessanter Vorteil. Naja. Das Wichtigste war jetzt einmal damals, wie es begonnen hat, wie man begonnen hat, darüber nachzudenken, so ein Online-Beratungstool zu machen, dass es möglichst niederschwellig ist. Und deswegen und also manche Einrichtungen schon Erfahrung hatten mit auch mit der E-Mail-Beratung, sozusagen der E-Mail-Information ist daraus die Idee geworden, dass man Online-Beratung schriftbasiert macht, weil es da auch schon bei den Beraterinnen ganz einfach auch Erfahrungen gibt und das so etwas so wie der nächste logische Schritt war. Ausgehend äh, davon ist, dass diese, die Software Beranet oder dieses Datengeschützte ist, ist in Wien schon länger ausprobiert worden bei der Bildungsberatung in Wien, die haben das schon vor mehreren Jahren äh, begonnen. Und in der letzten Projektphase ist dann äh, das ausgeweitet worden auf ein Angebot von ganz Österreich. Äh, asynchron ist es jetzt einmal im ersten Schritt gewesen, weil die E-Mail äh, einfach jetzt so die, die gängigste Form war oder auch das, wie gesagt, was man schon aus den normalen E-Mails gewohnt ist, also die Mailberatung. Und es ist so, dass jetzt momentan, also es wird nicht mehr lang dauern, da wird auch eine Chatberatung angeboten, also auch schriftbasiert, aber synchron und nicht asynchron wie die, wie die Mailberatung. Äh, mhm. Wie gesagt, bildungsberatungen in Wien, die machen jetzt mittlerweile auch die Videoberatung, da werden wir eh später noch was zu hören. Äh, es ist ein mögliches Tool, sage ich jetzt einmal. Und äh, es wird sehr gut angenommen und das dem... Es gibt dem Ganzen jetzt einmal fürs erste Recht, dass das, sage mal, noch rein, also dass das schriftbasiert gemacht wird. Es wird angenommen und ja. Mhm. Mhm. Gut, und ich meine, so wie immer, nicht jedes Angebot ist für alle. Also für manche kann ja auch die schriftliche Kommunikation eine Herausforderung darstellen und würden dann lieber mündlich kommunizieren, aber dafür gibt es ja dann auch. Methoden, wie man mündlich auch beraten kann. Ja, man, man muss ja dazu sagen, dass die Bildungsberatung Österreich oder die Netzwerke in den Bundesländern, dass, dass die Online-Beratung ist ja nur ein kleiner Teil des gesamten Angebotes und soll einfach eine zusätzliche Zielgruppe, äh, sage ich mal, ansprechen. Und neben persönlichen Beratungen, Gruppenberatungen, äh, Telefonberatungen, ist es einfach eine zusätzliche Möglichkeit. Es ist nicht gedacht, dass es irgendwie andere Beratungsformen äh, ersetzt, sondern zusätzliches Angebot, das ist einfach, dass man einfach eine gewisse Zielgruppe äh, zusätzlich anspricht. Genau, Also eine, eine, die Vielfalt der Zugänge ist, ist ein wesentliches Kriterium, glaube ich, ganz allgemein mhm. in, der, in der Erwachsenenbildung, natürlich auch in der Beratung. Ähm, ja, bitte Fragen zu, zu dem, was Stefan auch im, im MOOC vorgestellt hat, bitte, bitte im Chat. Und ich möchte Wilfried kurz bitten, dass er das Ergebnis ein, ein bisschen reflektiert. Nein, reflektiert ist zu viel gesagt, aber das Ergebnis vorstellt hier aus der aus unserer ersten Umfrage. Danke David. Ja, wir, wir stellen ja immer zu Eingang unseres Webinars eine, eine Umfrage zum Anklicken zur Wahl und wir haben ja heute wieder unterschiedliche Motive, weshalb wir Sie hierher gelockt haben oder Sie gekommen sind vielleicht. Es ist ja auch eine der Aufgaben, das hat auch die Helga schon im Chat auch vermerkt, eine der Möglichkeiten hier am Webinar teilzunehmen, um im Modul 6 einfach den Umgang mit seiner Webinar-Technologie ein wenig zu üben und zu erproben und zu erfahren. Deswegen haben wir auch danach gefragt. Da sehen wir, 60, fast 60 haben von den derzeit über 100 Angemeldeten haben das auch bejaht. Also das ist die größte Gruppe. Die beiden anderen Optionen hier sind recht ausgewogen. Die, nämlich die thematischen Inhalte, die wir sonst noch haben, auch im Modul 6, Online-Beratung und Videokonferenz-Tools, die wir hier für Bildungsberatung und Lernberatung einsetzen wollen. Und man sieht, es interessiert hier doch auch einige, fast die Hälfte, wie es denn mit dem MOOC weitergeht, welche Zukunft wir da für MOOC sehen und ein bisschen die, die Metaebene zum, zum MOOC als Bildungsformat. Das ist ja als Frage auch immer wieder aufgetaucht in den unterschiedlichen Webinaren, die wir schon haben. Hatten. Und wir haben dazu gesprochen, dem auch nochmal breit Platz im letzten Webinar zu geben. Das werden wir heute auch tun. Insofern denke ich, mit diesem Ergebnis, wir werden all diese Fragen, so wie wir geplant haben, in etwa auch bearbeiten und auch in dieser Reihenfolge. Zuerst die Inhalte des Moduls 6 und danach noch auf die Zukunft von MOOCs und des ep eingehen. Sehr gut, danke Wilfried. Auch auch weil ich hier jetzt als erste Frage und, und 60 immerhin von 112 Anwesenden haben, haben hier geschrieben, ein Webinar erleben. Würde mich noch kurz interessieren und ich bitte um kurze Antwort im Chat, wer ist denn das erste Mal hier im, tatsächlich im Webinar? Vielleicht einfach mal kurz Ja eingeben, wenn das der Fall ist. Oh ja, da kloppen einige Ja's auf. Und es ist ja dann immer spannend, auch äh, dieses Feedback zu, zu haben jetzt, in dem Fall hier für mich als Webinarmoderator, aber natürlich auch für alle anderen dass hier ja wirklich dann Menschen da sind, die jetzt zuhören und reagieren können und dass wir hier live Interaktion haben. Gleichzeitig werden weitere Fragen für Stefan entgegengenommen. Bisher sehe ich jetzt hier nur eine Frage, nämlich äh, Luise hat gefragt, wird die Form dieser textbasierten Online-Beratung angenommen, gibt es da irgendwie Zahlen dazu? Kann man das vergleichen jetzt auch mit anderen Formen der Beratung? Was kann man dazu sagen, Stefan? Naja, also von der Zahl her, also wir hatten im Jahr 2016 an die 1400 Beratungskontakte. Das ist, also mich hat es ehrlich gesagt selber überrascht, wie gut das angenommen wird, weil natürlich, und das ist der Unterschied zum normalen E-Mail. Auch wenn es sehr niederschwellig der Zugang ist, eine Anmeldung erforderlich ist, wenn man beim BERANET-Tool eine Beratungsanfrage stellen möchte. Das haben wir aber sehr niederschwellig gestaltet, indem man quasi den Anmeldeprozess gleichzeitig mit der Anfrage quasi zusammen, also gekoppelt hat, dass man nicht warten muss, bis man ein Passwort zugeschickt bekommt und so weiter. Und dementsprechend finde ich, dass das eine ganz gute Zahl ist, wobei man noch sagen muss, dass manche Bundesländer erst im Laufe dieses Jahres oder im letzten Jahr dazugekommen, sie da eingestiegen sind, weil zu Beginn waren wir nur zu viel, also vier Bundesländer und das heißt, es ist, glaube ich, jetzt einmal nach oben noch sehr viel möglich, sage ich jetzt mal von den, von den Anfragen. Also es ist durchaus vergleichbar mit anderen Beratungsformen, die, die wir anbieten, jetzt vom, vom Umfang her und wird sehr gut genützt eigentlich. Ja. Welche Bundesländer sind eher neu dabei? Ähm, die neueren sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Vorarlberg ist neu dazugekommen. Im, also Im letzten Schritt, am Anfang waren wir, waren das Burgenland, Oberösterreich, Steiermark und Wien, ja und die anderen dazwischen. Mhm. Kann, man, kann man die TeilnehmerInnen irgendwie kategorisieren, sich nach Alter oder Bild? Beratungsanfragen stellen? Naja, das, man kann es nur zum Teil machen, weil die Angaben ja freiwillig sind von den Kundinnen und im Prinzip nur uns das, äh, das Beraten erleichtern sollen, sage ich jetzt einmal, so wird es auch kommuniziert, das heißt, man muss es nicht machen, äh, aber tendenziell sind es jetzt nicht ganz junge Leute, sondern Leute, die äh, sagen mal auch im Prinzip äh, in anderen Beratungsformen widerspiegeln, Leute zwischen 30 bis 45, 50 also es ist jetzt nicht so, dass es nur Jugendliche nutzen, aber auch Jüngere sind natürlich dabei. Ab 20, sage ich mal, das Beratangebot ist grundsätzlich eher für Erwachsene gedacht, weil das einfach im Konzept der Bildungsberatung Österreich grundsätzlich so vorgesehen ist. Ja, also vielleicht tendenziell etwas jünger als die Zielgruppen in den anderen Beratungsformaten, aber jetzt nicht speziell nur jüngere Leute, muss man sagen. Was sind die Hauptanliegen? Ja, wir unterscheiden, das ist ja auch im Video von der Birgit schon vorgestellt worden, da zwischen Information und Beratung oder Prozessberatung. Und äh, da ist es so, dass bei Informationen natürlich konkrete Anfragen für, äh, für spezielle Kurse oder Förderungen so weiter kommen. Aber was wir schon gemerkt haben, oder was ich auch gemerkt habe, die E-Mail-Information jetzt äh, betreut hat bei uns, äh, dass schon im Online-Portal schon viel mehr Fragen auch kommen, wo es um berufliche Neuorientierung geht. Und das ist oftmals in Kombination mit Lebensumbrüchen, da ist Burnout ein Thema zum Beispiel auch immer wieder, oder andere gesundheitliche Probleme auch ein Thema. Das heißt, die Themen sind schon tendenziell Themen dabei, die einen längeren Beratungsprozess auch verlangen. Das heißt, ein mehrmalige Sinn und Herschreiben, das, das hat es bei den reinen E-Mails, bei den normalen E-Mail- Beratungen kam gegeben. oder Das hat sich schon okay. ein Stück weit. Aber ich, ich habe jetzt gar keine genauen Zahlen oder eine Statistik vor mir, dass ich sage, das ist jetzt genau. Ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht, was die letzten Fragen waren. Aber es geht von Studienabbrechern, die jetzt überlegen, was sie machen wollen, nachholen vom Pflichtschulabschluss und so weiter. Also das ist klar durch den Gemüsegarten sozusagen was wie, wie, wie lang dauert so eine beratung durchschnittlich wie viele wochen ist dann dieser austausch Naja, das ist wie gesagt ein bis zwei äh, mails ist, ist sage jetzt mal, die norm oder das okay. was häufiger passiert äh, manche sind einzelne sind dabei die, die da geht es über, über wochen monate auch also wo, wo immer wieder oder wo leute nach längerer zeit äh, wieder schreiben, wenn sie irgendwie einen ersten Schritt gemacht haben und dann wissen wollen, wie es weitergeht. Vielleicht kann Gerd die Frage auch noch ein bisschen konkretisieren. Wie viel Prozent melden sich nach dem ersten Kontakt noch einmal? Ob da gemeint ist vielleicht, dass diese E-Mail-Beratung dann auch in eine Face-to-Face-Beratung übergeht oder passiert das? Oder bleibt man dann bei diesem Medium, das man einmal gewählt hat? Ähm, also bei mir persönlich ist es ein, zweimal vorgekommen in, in den letzten zwei Jahren, dass Leute dann in zu persönlichen Beratungen gekommen sind, weil ich es einfach als Alternative vorgeschlagen habe, wo man sieht, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Okay. Es ist aber auch vorgekommen, dass die Leute das dann nicht annehmen und dass man dann einfach per, also online weiter kommuniziert. Also es ist grundsätzlich schon Ziel, dass, dass es online bleibt, außer als jeder Berater hat das Gefühl, dass es einfach besser wäre, es persönlich zu machen. Mhm. Mit Prozentzahlen tue ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer, ja. das müsste jetzt, ähm, wie viel nach dem okay, ersten Kontakt noch einmal. So eine Einschätzung ist erstmal. Ein Aber es ist, es ist, also es, es kommt immer darauf an, wie, das, wie die, die Antwort auch ausgelegt ist. Also wenn mhm. es Informationsanfragen sind, die man in einem in einer Mailantwort äh, abwickeln kann, dann, dann ist es selten, äh, außer die Leute bedanken sich, was, was immer wieder vorkommt. Äh, ansonsten, äh, wenn, wenn man Rückfragen stellt, was auch sehr häufig ist, dass man sagt, da brauche ich noch mehr Informationen oder einfach anhand der Beschreibung, die ja sehr unterschiedlich sind von den Leuten, wie sehr sie die Situation beschreiben, wo man Rückfragen stellt, ist es schon, ist die die Zahl schon recht hoch, die dann noch einmal zurückschreibt. Mhm. Ähm, aber in Prozentzahlen, also ich, ich würde mein Gefühl, ich lese mir ja auch nicht alles durch, was, was andere schreiben oder sondern was meine meiner persönlichen Beratung würde ich sagen, es ist äh, mehr als die Hälfte, was mit einem, Mal, ähm, mit einem Mal Rückschreiben abgewickelt wird. Dann abgeschlossen ist. Kann man was zur Abbruchquote sagen, dass einfach irgendwer dann wegbleibt, obwohl da eigentlich noch Kommunikation wäre? Ähm, ja, das ist, das ist ein generell ein interessanter Punkt, wenn es um, um die äh, Fernberatung geht. Ähm, natürlich passiert das, auch, auch relativ regelmäßig, dass es abbricht unter Anführungszeichen, wobei man dann immer nie weiß, ob die das, was man schon geschickt hat, ausreicht oder ob es einfach äh, äh, von Seiten des, also Unzufriedenheit ist oder was auch immer. Wir gehen natürlich auch, also man muss auch immer davon ausgehen, dass, dass man nicht die einzige Institution ist, die eine Anfrage geschickt bekommt. Das heißt, die Leute, das ist auch ein Stück Erfahrung, wir kriegen auch ab und zu mehr, äh, Mails auf unser normales E-Mail und in der Online-Beratung. Die Leute lassen jetzt auch nicht wissen, dass wir jetzt die selber Institution sind. In dem Sinn. Das heißt, man merkt dann einfach, dass das Anfragen, was ja das gute Recht ist, einfach an unterschiedliche Institutionen geschickt wird. Also da gibt es ganz viele Gründe, die möglicherweise zu so einem Abbruch führen. Aber wenn einmal, wenn ich habe das Gefühl, wenn er mal so, so eine Beratungsbeziehung da ist, auch wenn es schriftlich nur unter Anführungszeichen schriftlich ist, dann passiert das relativ selten. Also nach dem ersten Mal eher noch, als wenn schon einen längeren Kontakt gibt. Also auch hier geht es irgendwie um eine Form auch von Beziehungsaufbau dann? Natürlich. Also mhm. es gibt ja dieses Phänomen, Also man sagt ja so, das ist mehr durch Distanzphänomen. Das heißt, für Leute, die das einfach, die diese Form bevorzugen und sich darauf auch einlassen, dann, dann ist das ja genauso eine Art von Beziehung, wenn es natürlich mit Einschränkungen ist. Auf jeden Fall. Mhm. Genau, zu den Zahlen schreibt Britta hier, nur ein Prozent aller Beratungen finden online statt. Ähm, ja, vielleicht kann man auch einen Link dazu posten, aus welcher Studie das irgendwie hervorgeht. Ich habe den Link vorhin in den Chat gestellt. Ah, super, okay, alles klar. Ich möchte ich dazu ergänzen, hoc, weil das eine Prozent... Also die Frage ist, was man als online betrachtet. E-Mail ist da zum Beispiel nicht mitgezählt bei diesem Prozent. Wenn man nämlich äh, E-Mail auch dazu zählen würde oder auch telefonische Kontakte sozusagen, ähm, als nicht Face-to-Face, nicht -face, dann kommt man auf ein Drittel aller Beratungskontakte, mhm. laut dieser Untersuchung, laut des Monitoring. Mhm. Ich, meine, ich wollte noch zu dem, zu dem Tool an sich was sagen, ähm, weil, weil es auch das Thema war jetzt für, die, für, für den äh, MOOC. Der Grund, warum man das, das Tool hernimmt ist, weil Datenschutz ein wichtiges Thema ist, das kommt von der, vor allem von der psychologischen Online-Beratung, wo es darum geht, dass, dass sehr persönliche Daten und Themen nicht nach außen dringen und ich denke, mal, das ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Online-Beratung jetzt auch in die Bildungsberatung sich für dieses Tool entschieden hat. Und man muss ja sagen, dass es was kostet, das heißt, das unterscheidet ja auch dieses Tool zu anderen Tools, oder den meisten oder allen Tools, die es ansonsten noch jetzt in diesem MOOC gibt. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man eine professionelle Online-Beratung machen will und da jetzt sage ich mal mehr BeraterInnen involviert sind und eine größere Öffentlichkeit, dann ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, sowas zu verwenden, aus professioneller Sicht. Mhm. Mhm. Ja, Gibt es vielleicht noch Fragen zu dem Tool oder ist es sinnvoll, Stefan, jetzt an dieser Stelle das Tool noch zu zeigen? Was meinst du? Also wenn es jetzt nicht Fragen gibt speziell, ich weiß nicht, wie viel Zeit äh, wir... Also zwei Minuten glaube ich, können wir uns erlauben, dass wir, dass wir reinschauen. Dann schauen wir rein. Ja und dann letzte Fragen. Stefan bitte vorbereiten, weil anschließend werden wir dann einen Schritt weitergehen. So, also jetzt sieht man es hoffentlich. Genau. Mhm. Genau, da habe ich jetzt, ich habe da noch eine Frage eine Frage gestellt. So also sieht es aus, dass quasi das von Beraterin-Seite her. Ähm, da kann man, da sieht man die Frage. Ich habe vorher schon gewählt, dass ich als Berater das mache. Das ist übrigens ein Test. Tool von BeraNet, das heißt, das ist nicht das, sind keine echten Anfragen, weil das wäre auch bezüglich Datenschutz problematisch und da gibt es dann im Grunde genommen, wie man es kennt von, von anderen, also Editoren auch, diverse Möglichkeiten, Textmöglichkeiten, ich kann Materialien einfügen, ich kann Textbausteine einfügen, Dokumente einfügen und Links einfügen. Also funktioniert erstmal ähnlich wie ein E-Mail-Programm. Genau. Funktioniert ähnlich wie ein E-Mail-Programm. Die Beratungskunden können wahlweise E-Mail-Adresse e angeben und werden dann informiert, dass, eine, dass die Frage, Anfrage beantwortet wurde, weil die Fragen wie auch die Antworten werden in diesem geschlossenen System im Peranet gemacht. Das heißt, das ist auch ein Teil des, des Datenschutzes. Man kann aber benachrichtigt werden und kann dann die Antwort lesen. Mhm. Und ich kann Dokumente einfügen, ich kann auch Videos verlinken, ich habe die Möglichkeit, Emoticons einzufügen. Also da gibt es einfach die Möglichkeiten, die man im Grunde genommen hat. Das, was das, das Tool sonst drüber hinaus noch bietet, ist eben, sind eben Dinge wie Klientenverwaltung und ich habe die ganzen Beraterinnen, da gibt es intern auch ein Kommunikationssystem statistikmöglichkeiten also so wenn man wenn man größer anlegt so als beratungseinrichtung so was machen will ist das sehr viel alles in einem auch die die ähm, man kann auch dokumente hochladen es ist auch ein management system gleichzeitig auch sage ich jetzt einmal wo man materialien die man öfter braucht äh, reingeben kann sehr gut dann sehe ich hier oben rechts chat öffnen kann man dort jetzt auch synchron wissen, was, das, was das genau passiert. Das gibt den Chat gibt ähm, genau aber was man sagen muss wie gesagt es ist nur eine Testversion das kann dann oder wird dann bei der anderen Arbeit wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen aber im Grunde genommen ist auch der Chat ähm, jetzt vom vom äh, bietet im Grunde genommen das was, was man kennt bei Chats und was jetzt auch da äh, der Chat bietet vom vom äh, Adobe Connect das heißt, ich kann Das was ich kann Dinge einfügen, ich kann äh, Sachen anhängen, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Aber wie gesagt, da habe ich also mit dem Chat, da habe hab ich jetzt auch nur ein paar Testerfahrungen, da haben wir jetzt noch nicht offiziell gestartet, da wird man sehen. Äh, also gibt Aber geplant, das ist eine Weiterentwicklung weiter sozusagen. Dann. Genau, geplant sind so 1-zu-1-Chats, die wir anbieten und in weiterer Folge dann auch sogenannte Expertinnen-Chats, wo Leute so im Grunde genommen, so wie wir es hier jetzt bei Adobe Connect haben, nur ohne Bild, sozusagen nur mit, dem, mit der Möglichkeit des Chats, ähm, das zu machen. Mhm. Sehr gut, vielen Dank Stefan. Ich denke, wir gehen einen Schritt weiter, nämlich auch in Richtung videobasierte Online-Beratung und irgendwie habe ich zumindest mit einem Auge gesehen, die Frage nach Telefon. Wie entwickelt sich telefonische Beratung weiter und das, was Anita macht, ist ja, irgendwie eine Fortsetzung, würde ich sagen, von Telefon, oder? Ja, natürlich. Man kann ja auch ähm, bei einer Skype-Beratung, Videotelefonie, Telefonie, das Video ausschalten. Und das hatte ich bei meiner allerersten. Ich eine Dame dran hatte, die, die einfach nicht gesehen werden wollte. Und in Wirklichkeit ist es nichts anderes als ein Telefonat. Trotzdem hat man das Gefühl, dass es etwas ganz etwas anderes ist, wenn man diesen Hörer oder dieses Handy nicht in der Hand hat. Was ist denn der Vorteil auch noch jetzt bei, bei Skype gegenüber dem Telefon, wenn man das Video ausgeschaltet hat? Ja, wenn man das Video ausgeschaltet hat. Okay. Dann ist die Frage zu schwer, dann wo ich sie beantworten. Was ist der Vorteil? Nein, ich, tue auch, ich tue gerne Fragen beantworten, die ich selbst stelle. Nein, ich finde es sehr praktisch bei Skype, äh, dass man den Chat ja auch noch dabei hat. Okay. Das heißt, wenn man, wenn man während der Beratung jetzt auf eine Website verweisen will, die vielleicht weitere interessante Informationen bietet, dann tue ich das in den Chat rein, bevor ich, bevor ich versuche die Website irgendwie per Telefon anzusagen. Ja, sonst ja. müsstest du eine E-Mail schreiben. Sonst müsste man eine E-Mail schreiben und so ist es sofort im Chat drinnen und kann aufgerufen werden. Ja. Ja, das hatte ich aber echt wirklich nur einmal bis jetzt. Also in den letzten eineinhalb Jahren war das das einmal passiert, dass jemand die Kamera nicht einschalten wollte. Mhm. Sonst habe ich das Gefühl, dass die Leute, die skypen, sehr ressiert damit sind, also die von sich aus dieses Angebot annehmen wollen, dass sie das Skype oft nutzen. Und äh, dass es auch Leute gerne annehmen, die mal in einer Face-to-Face-Beratung waren. Wenn man es aktiv anbietet und sagt, die nächsten Fragen oder offenen Fragen, die noch sind, können wir gerne per Skype klären. Dann höre ich selten, dass, dass, dass sie das nicht wollen. Also dann kommt meistens, ja, ja, dass es das gibt, das ist gut und die melden sich dann auch. Mhm. Ja, ich finde auch gut, was Brigitte hier schreibt, äh, wozu der Chat. Man, man kann einfach die, die wichtigsten Punkte nochmal textlich sofort äh, festhalten. Genau. Mhm. Mit Pamela kann man Skype sogar aufnehmen. Genau, Pamela, kennst du das, Anita? Kennst du Nein. Pamela? <lacht> Pamela ist ein, ein Recording-Programm, soweit ich weiß, okay. und da ja. könnte man Skype-Gespräche aufnehmen. Genau, der ist kostenpflichtig. Es gibt aber genug Software, äh, mit der man überhaupt solche Videokonferenz äh, oder Skype-Geschichten ja. Also wir haben Skype deshalb gewählt, eben weil es kostenlos ist und man sich relativ leicht runterlernen kann. Was aber schon auch zu beachten ist, sind die, die, die Telefonkosten. Also das hatten wir schon auch. Das, also es kommt ja vor, dass das Leute dich anskypen aus dem Ausland und die dann vielleicht an das gar nicht denken. Also da, da mache ich dann schon immer darauf aufmerksam. Ja, wo fallen bei Skype Telefonkosten an? Also es kommt auf das Paket an, was ich dahinter habe, welche Anbieter ich habe. Wenn man vom Festnetz aus in Skype anruft oder genau. umgekehrt. Das geht ja auch. Es gibt ja eine Durchlässigkeit von Skype auch ins Festnetz. Genau. Ja. Mhm. Das stimmt. Aber Skype zu Skype ist ja normalerweise genau. immer kostenlos. Ja, ja. Ja, Und es gab auch... Ich habe gesehen, in der, der MOOC-Diskussion gab es ein bisschen Bedenken, äh, die, die Privatsphäre, die ja anscheinend bei BeraNet sehr gut geschützt ist, dass das bei Skype etwas unsicher sein könnte. Irgendwer hat geschrieben, die NSA hört das ab. Habt ihr da Bedenken? Oder? Wir haben das einfach abgedeckt, indem wir so eine Art Fragebogen bzw. eine Checkliste schicken an die Kundinnen und Kunden, damit sie das auch wissen, dass das aufgezeichnet werden kann dahinter. Und das ist dann, liegt dann wirklich in der Entscheidung des der Kunden oder des Kunden, ob sie sich, ob sie das machen will. Genau. Ja. Also ich glaube, man muss bei jeder, bei jeder dieser elektronischen Formen auch ein bisschen möglicherweise Vertrauen haben oder äh, alles ist natürlich auch mit diesem Risiko verbunden. Ja, Skype und Videoübertragung, ist das ist das in der Praxis ein Problem, fragt hier Brigitte kommt auf die Internetverbindung an. Auf das kommt es auf jeden Fall an. Aber die ist regelmäßig doch regelmäßig jetzt, also oder in der Regel ausreichend würde ich sagen. Ich habe da schon noch andere Erfahrungen. Oder erlebst du noch ja. so schwache Verbindungen, das dass es das zum das Problem erlebt. wird? Ich frage jetzt keinen Namen von irgendwelchen Anbietern, aber das kann schon passieren, weil wenn das abreißt, das ist schon das ist weg und dann, dann hast du dann kannst du wieder neu starten mhm. und von vorne beginnen. Also das ist dann schon mühsam ein bisschen, also die kommt schon auf den Internetanbieter auch an, weiter. Genau und Jochen meint ja auch, Audio reicht, wenn schon der persönliche Kontakt hergestellt ist und er hat auch gute Erfahrungen mit dem Wechsel von persönlicher Begegnung und Beratung und mhm. dann Online-System. Wie, wie ist das in deiner Praxis, Anita? Gibt es da diese, diese Mischform? Man, man, man, man trifft sich Fall. mal und, und dann wird die Beratung äh, online auf jeden Fall. aufgesetzt? Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt, also die, die, die Skype-Beratung, Telefonie ist noch nicht so üblich. Also die Menschen denken noch nicht daran, dass es diese Möglichkeit gibt. Vor allem nicht in, im Bildungsbereich. Ich denke mal, mal in Unternehmen, in Firmen ist es durchaus üblich, dass man Videokonferenzen macht und sich so austauscht, auch über die Länder hinweg. Aber gerade an der, im Bereich der eigenen Bildung denken die Menschen nicht daran, dass es die Möglichkeit gibt, das von zu Hause aus zu machen. Am Abend oder ganz zeitig in der Früh. Und äh, deshalb kommen sie auch tendenziell noch eher in die Beratung, in die Face-to-Face-Beratung. Aber wenn man es ihnen anbietet, aktiv, dann sind schon sehr viele dafür offen. Ich habe auch viele Anfragen mittlerweile aus dem Ausland. Mhm von Auslandsösterreicherinnen und Österreichern, die überlegen, wieder zurückzukommen und sich informieren wollen, wie es mit der Arbeitsmarktsituation aussieht, welche Weiterbildungen sie brauchen. Oder auch Mütter, die in Karenz sind und einfach nicht so mobil sind im Moment. Mhm. Mhm. Weil hier auch ein bisschen äh, Gerriet zum Beispiel schreibt hier auch ein bisschen über Tools und, und Jitsi, ich weiß nicht genau, wie man spricht, aber das können wir nachher auch noch äh, vielleicht kurz reinschauen. Äh, habt ihr auch andere video basierte Tools überlegt oder wenn Video, dann ist es bei euch Skype? Also ich sage mal so, wir machen das jetzt seit eineinhalb Jahren und wir probieren jetzt irrsinnig viele Formate aus, wie wir die Leute erreichen können überhaupt. Und Wir haben einfach gemerkt jetzt, dass es für die, die Leute trotzdem noch total wichtig ist, eine Regelmäßigkeit zu haben. Deshalb haben wir begonnen mit regelmäßigen Terminen, offenen Terminen, die wir über Facebook bewerben. Und das ist jetzt irgendwie gerade so ein Wow-Effekt bei uns, weil das ziemlich gut funktioniert. Also wir haben jetzt die ganzen offenen Termine, also wir haben jetzt einmal in der Woche einen offenen Termin und da ist jedes Mal jemand da, der diesen Termin wahrnimmt. Und das freut uns schon sehr, also wir mal im Moment, mal am Ausprobieren, wie am, besten, wie am besten die Zielgruppe erreichen. Also offener Termin heißt auch dann, dass man dort per Skype dann Kontakt aufnehmen genau, kann. Genau, genau. Den kommunizieren wir über Facebook, ein bis zwei Tage vorher und dann nochmal direkt vorher. Und das funktioniert ziemlich gut. Aber das es bleibt gut. immer eine 1 zu 1 Beratung. Es ist eine 1 zu 1 Beratung, also, genau. genau. Mhm. Und, und da muss man eben warten, wenn wenn jemand anderer gerade dran ist. Ja, letztes hatte ich drei auf einmal und dann muss man dann halt ein bisschen ähm, darauf hinweisen, dass jetzt noch jemand reingeskypt hat und mit dem kurz einen anderen Termin ausmachen. Das ist dann schon erfordert schon eine gewisse Flexibilität von der Beraterin, vom Berater, aber auch von der Kundin. Mhm. Mhm. Ja. Gut, verwendet ihr auch die Bildschirmübertragungsfunktion bei Skype und Brigitte merkt auch an, dass manche Unternehmen Skype kritisch gegenüberstehen, aber das haben wir ja schon kurz angesprochen. Aber Bildschirmübertragung ist ja auch eine spannende Funktion bei Skype. Auf jeden Fall, wenn wir, vor allem, wir haben ganz wunderbare Infoblätter in der Bildungsberatung. Ich mag's es nicht. Ich möchte in der Stunde, also 60 Minuten dauert die Beratung, Einheit und dann möchte ich bei der Kundin bleiben und nicht mit ihr gemeinsam auf ähm, ein Blatt schauen. Also ich versuche das, äh, das persönliche Gespräch zu halten, in Kontakt zu bleiben und, im, und dann über den Chat die, die Informationen zu schicken. Mhm. Und Kundin macht es dann auch mal gleich direkt auf und bes wir besprechen es dann so, aber trotzdem, dass wir face to face bleiben. Mhm. Das ist immer eine persönliche Entscheidung, was einem sympathischer ist. Ja. Gertrud fragt, kommen Interessenten für den Bereich äh, der Videoberatung oder für Videoberatung auch aus dem Bereich der Grundbildung, Basisbildung, Alphabetisierung? Das habe ich witzig. Wir haben vorher ein Team-Meeting gehabt. Die Skype-Beraterinnen haben sich eine Stunde vorher ausgetauscht und da habe ich gefragt in der Runde, ob sie auch äh, Frauen haben oder Männer haben, die nicht so gut gebildet sind. Tendenziell sind es schon eher... Menschen, die technikaffin sind und die auch eine höhere Bildung haben. Mhm. Die Kollegin von der VHS hat gemeint, sie hatte jetzt mal zwei Frauen, die eher aus diesem Basisbildungsbereich kamen, aber es ist eher die Ausnahme. Mhm. Vorteil von Skype im Vergleich zu Google Hangouts, fragt Katja. Das kann ich nicht beantworten, das musst du übernehmen. David. Ich, ich frage eine Antwort. Bei Google Hangouts braucht man immer einen Google Account. Man braucht auch bei Skype einen Login, aber, aber Skype ist einfach wesentlich mehr verbreitet als, als Google Hangouts. Und, und spannend denke ich, sind schon solche Systeme hier wie ähm, Peer-in mit WebRTC-Technik, wo man äh, keine Installation braucht. Ja, bei Skype braucht man ja auch Installation. Und das Meet Jitsi, das Gary jetzt auch schon reingeschrieben hat, da ist nämlich nicht mal eine Anmeldung notwendig. Also weder Anmeldung noch Installation. Mhm. Ja, das wären vielleicht interessante Alternativen dann auch für die Video-Online-Beratung. Gut, letzte Fragemöglichkeiten für Anita. Und dann haben wir hier noch Lernberatung als Stichwort, also auch gerne dazu gleich. Anliegen oder Anmerkungen. Ich freue mich auch sehr, dass so viele äh, Tipps hier reingepostet werden, wie zum Beispiel der Tipp für das Appear-In. Also WebRTC wäre eine ganz zeitgemäße Technologie für Videokonferenzen. Google Hangouts funktionieren auch gut. Das, die werden jetzt gerade reformiert übrigens. Also Google macht da gerade äh, Meet google kommen oder so. Mit mehr, mit mehr Möglichkeiten. Ja, Birgit, magst du was zu Lernberatung sagen? Naja, das ist äh, vor allem eine, eine Überlegung, die uns dazu geführt hat. Äh, da Einfach äh, dafür zu plädieren, oder die, die mir jetzt dazu führt, zu plädieren, zu einer Verwendung, für eine Verwendung dieser Technologien, auch für die Lernberatung. Wir haben gerade in Österreich in der Basisbildung ja mit dem großen Förderprogramm Initiative Erwachsenenbildung die Situation, dass wir ein Förderprogramm haben, das äh, dazu auffordert, in Basisbildungsangeboten Sozialberatung, Bildungsberatung und Lernberatung und Lernbegleitung zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig wissen wir aus der Basisbildungsarbeit mit Migrantinnen, dass, also man möge mir das bitte verzeihen und nicht als Stereotyp sehen, ja, aber ich habe es einfach schon sehr oft gehört und, und sogar auch schon gelesen, dass einfach äh, gerade bei Migrantinnen äh, oft so dieses Lernen zwischendurch, zwischen den Treffen in den Kursen nicht ganz selbstverständlich ist, also zwischen den Kurszeiten. Ja. Und gleichzeitig wissen wir jetzt, da äh, aus einer Untersuchung aus dem Netzwerk Mika, dass aber sehr, sehr viele Lernende in der Basisbildung auch ein Smartphone haben und wirklich damit ähm, so weit umgehen können. Also mehr, als wir das eigentlich selber erwartet haben. Wir haben da jetzt gerade eine aktuelle Untersuchung vorliegen, die uns das belegt und, und zeigt auch. Und, und diese drei Dinge ja, vorhanden sein von Smartphone bei den Lernenden, vorhanden sein von Budget für Lernberatung und Lernbegleitung und gleichzeitig nicht gewohnt sein zu Hause zu lernen. Das ist das sind so, so drei gute Argumente, die, die meiner Meinung nach das fast so aufgelegt erscheinen lassen, dass man da wirklich auch mit digitalen ähm, Tools arbeitet, vielleicht mit Videokonferenztools ähm, eher als mit Textbasierter Beratung, ja. ähm, wobei das nicht immer Skype ist, das da verwendet wird, gerade in der Umfrage mit Migrantinnen, die wir gestartet haben, da gibt es teilweise auch andere äh, Tools, ähm, aber es ist einfach, ähm, ich würde sagen, da liegt noch was brach, ja. also da könnte man noch was machen. Es würde mich auch wundern, wenn das nicht schon irgendwo genutzt wird. Also mich würde auch sehr interessieren von allen, die jetzt bei uns im, im Webinar sind, ob jemand schon mit Lernbegleitung, Lernberatung, mit äh, solchen Tools, wie wir sie da in Modul 6 behandeln, arbeitet. Mhm. Ja. Gibt es da, da schon mhm. Erfahrungen dazu aus der Lernbegleitung oder Lernberatung? Mhm, genau, wer hat Erfahrung? Ja, ja, Face to face geht Beratung ja auch über WhatsApp. Also, jetzt habe ich nicht, ganz, ganz kapiere ich jetzt nicht, was face to face und WhatsApp. Äh, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen ausführen. Ja, ich meine, vielleicht geht es in die Richtung, dass Instant Messenger jetzt zu übergehen, äh, zusätzlich Videotelefonie anzubieten. Also, wenn ich denke an diese Whisper Systems. Also da gibt es ja zum Beispiel den Instant Messenger Signal, Signal, ja, genau. der jetzt einfach anfängt, also sicherere Verbindungen anbietet als ähm, mhm. angeblich noch, ich meine, das hat sich bei WhatsApp was verändert, aber angeblich sind die Signal-Verschlüsselungen ähm, äh, noch besser. Und dort äh, wird er ja jetzt mit Videotelefonie als Zusatzangebot begonnen. Es mhm. wäre dann eine WhatsApp-ähnliche Anwendung, wo ich auch Videotelefonieren kann. Und sobald sowas in die Breite geht, wäre das natürlich schon äh, naheliegend, das auch für Lernberatung, Lernbegleitung über die Kurszeiten hinaus zu verwenden. Ja, wobei natürlich niederschwellig wird immer das sein, was die zu Beratenden oder zu Begleitenden auf ihren Handys installiert haben. Und das wird erstmal WhatsApp sein. Okay. Und das kann, kann glaube ich, eine gute, gute Geschichte sein. Aha. Genau, Google Hangout ist auch auf den Android-Geräten vorhanden oder Facetime. für die die also es gibt unglaublich viele video tools ja. und und ganz viele davon laufen mittlerweile auch wirklich super auf, auf smartphones genau ich sehe da schon Videoanrufe anrufe sind jetzt auch mit whatsapp möglich das war eben wir haben das im büro vor kurzem vor zwei drei tagen noch diskutiert da funktioniert. ja ja das funktioniert. war die rückmeldung eher noch nein geht noch nicht mhm. aber um das geht es da auch mhm. Bei äh, der Anmerkung von Mukba Karlsruhe, face to Face-Beratung geht ja auch über WhatsApp. Also man merkt, wir selber machen es auch noch nicht, ja? aber wir finden es eine gute Idee. Mhm. Und auch WhatsApp benutzt Signal. Aha. Genau, es sind ja. gratis über WhatsApp. Man braucht nur Datenvolumen auf. Also man muss schauen, dass man ja, geht. ja, das ist, ja. Das Datenpaket ja. groß genug ist oder dass man im WLAN zu Hause ist, und dann kann man super auch Videotelefonie ja. über WhatsApp machen. Genau, ich glaube auch, wie Mugba Karlsruhe schreibt, die, die Wünsche der Kundinnen und Kunden sind da ganz wichtig. Genau, man fragt, welches Tool hast du? Ja. Macht, nicht? Also wenn ReferentInnen kurze Abend, was ist dein bevorzugter Instant Messenger, das würde man tun, aber man könnte natürlich theoretisch auch in einem Basisbildungskurs, wo ja die Vermittlung digitaler Tools auch ein Inhalt ist und als solches gefordert ist, könnte man natürlich auch ein Tool vorstellen, wenn man das in der Gruppe, in der Lerngruppe einführen möchte. Gut, Birgit, vielen Dank. Erstmal, ich habe das Gefühl, wir gehen wieder einen Schritt weiter in unserer äh, Agenda, nämlich weitere Einsatzmöglichkeiten für Videokonferenztools. Und, und eine Einsatzmöglichkeit, die wir ja hier jetzt im Rahmen des eb denke ich, auch sehr deutlich sehen, ist äh, der Einsatz für Bildung, der jetzt in diesem MOOC-Modul jetzt nicht unbedingt äh, so ganz explizit da war aber natürlich teil äh, die begleitwebinare sind natürlich ein, ein bildungsangebot und und videokonferenzen finde ich kann man sehr gut einfach auch für bildung einsetzen und jetzt verlasse ich gerade meine rolle als moderator und werde ein bisschen erzählen <lacht> aber der wilfried darf gerne dann äh, dort mit mit einsteigen äh, ja 26 hier sind erstmalig im Webinar und insgesamt haben wir hier rund 125, finde ich, find ich irgendwie super. Ja, warum Webinare für Bildung? Man kann ortsunabhängig sich austauschen, man hat irgendwie diese auch Gleichzeitigkeit von, von Gespräch und Chat und man kann, wie Stefan, äh, man kann visualisieren, man kann zeigen, den eigenen Bildschirm freigeben, Uh, irgendwo habe ich auch gelesen, wer nimmt von der Straßenbahn aus teil. Also auch diese Mobilität, denke ich, ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Und wo ich jetzt zum Beispiel auch gerade experimentiere, sind, sind auch Webinare, wo nicht nur die, die Teilnahme irgendwo, uh, irgendwo passiert, sondern auch der Input von, von irgendwo passiert. Also das heißt, da sitze ich dann nicht mehr vor dem Computer, sondern bin vielleicht in der Natur oder ich bin in einem Museum und das ist ein, ein Kulturvermittlungsangebot. Und so sind einfach unglaublich viele äh, Formate möglich. So können Webinare irgendwie Regionalentwicklungsaspekte haben und, und Bildung in Gegenden bringen, wo Bildungsangebote nicht zustande kommen, weil dann vielleicht die, die Teilnahmezahlen äh, zu gering werden. Ja, andererseits kann, kann Bildung internationaler werden, also man kann ganz internationale Lerngruppen äh, auch zusammenstellen. Und natürlich auch alles, was irgendwie mit, mit Blended Learning zu tun hat. Man kann Webinare sehr gut mit, mit Präsenzkursangeboten verbinden. Also man trifft sich und in, in Präsenz und dann eine Woche später vielleicht hat man dann ein, ein Online-Meeting oder mehrere und, und dann gespannt sich wieder. Ich finde ja sehr lustig, David hat vorhin gesagt, also eben auch für Bildung, ja, nicht nur für Beratung, was unser Ausgangspunkt hier war. Genau. Ich beobachte ja auch, dass mehr und mehr der Begriff Webinar, also man könnte auch sagen, verwässert wird, bis es in Kontexten verwendet wird, wo die ursprüngliche Bedeutung so im Sinne des Seminars im Internet ja, ja gar nicht mehr angemessen ist. Also beispielsweise kann man sehr toll auch mit Connect und ähnlichen Technologien ja auch kooperieren, Besprechungen online durchführen. Ja? Welche Erfahrungen hast du da eigentlich? Also zum Beispiel, ich habe sehr viel in, in EU-Projekten äh, gearbeitet und da ist es natürlich äh, ganz, ganz logisch, dass man äh, Projektbesprechungen gar nicht anders äh, sich vorstellen kann, außer außer in solchen Tools, wenn man nicht so oft äh, reisen kann. Ja, und gleichzeitig auch wieder die, dieses Element, äh, die, die Projektbesprechung kann dann, kann dann sich öffnen und kann zu einer Projektpräsentation werden und, und tatsächlich sind die, die Möglichkeiten der, der Kooperation im Online-Raum oft besser als in einem Offline-Raum, ja, weil man ja zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt einfach hier mal einblende, äh, ein neues ein neues Textfeld, ein neues Hinweisfeld. Ja, dann könnte man hier zum Beispiel Protokoll gemeinsam schreiben und Besprechungsnotizen für alle sichtbar haben. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was man ja nicht unbedingt in, in Offline-Besprechungsräumen hat. Quasi das virtuelle Flipchart. im Genau. Ich sehe es im Chat, da, da, da hängt noch ein bisschen die Diskussion über die Beratung und die Tools für Online-Beratung auch nach. Ja. Ja, müssen wir auch, da noch mal mit, mit, zurückkehren, können mit wir mit gerne machen. Spontext ...arbeiten kann, ja. Aber da werden einfach tooltips ausgetauscht, soweit ich das mal sehe. Ja. Hanna hier aus Bremen schreibt, was kann, wer, was heißt hier gemeinsam schreiben? Ich kann als Teilnehmer nicht in die Notizen schreiben. Also natürlich gibt es ja auch äh, Moderationsspielregeln und wer darf hier was. Ja? Mhm. Was hast du für Erfahrungen, äh, David, auch ähm, mit der Moderation solcher Meetings oder auch eben auch Besprechungen im Raum und mit dem, wie, wie man hier gut mit, mit den unterschiedlichen Rollen auch umgeht? Mhm, genau. Also Adobe Connect hat ja eine, eine recht klare Hierarchie, ja, wobei diese Hierarchie auch sofort auflösbar ist. Ja, also Adobe Connect kennt hier Veranstalter. In dem Fall sieht man das auch. Das sind äh, jetzt hier nur Wilfried und, und ich. Dann, dann haben wir hier fünf sogenannte Moderatoren. Die dürfen jetzt schon äh, die Kamera einschalten und den Ton einschalten. Und die dürften dann auch auch mitschreiben. Aber ich könnte sofort alle anderen hier auch theoretisch zu Veranstaltern machen, die dann alles dürften. Es wird nur ein, ein furchtbares Durcheinander geben. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den, mit den Rollen, die man verteilt. Aber, aber im Prinzip, wenn man, wenn man das will, dann, dann dürfen auch alle alles machen. Ja, Also im Whiteboard zum Beispiel auch dürften alle schreiben. Mhm. Ja, Also Whiteboard wäre eine, äh, ich kann es ja kurz einblenden, können wir, können wir gerne auch aber es wird natürlich jetzt auch ein... Äh, und wo ist es denn? Bei einer gewissen Zahl von Menschen wird es ein großes Durcheinander. Ja. <lacht> es wird schnell es wird schnell zu einem Durcheinander, aber ich blende es gerne kurz ein und hoffe, dass dafür alle auch automatisch freigeschaltet sind, dann kann man das probieren. Genau, jetzt wäre es da, aber jetzt muss ich es doch noch, glaube ich, freischalten. Kleinen Moment. Whiteboard. Genau, Zeichnen für alle aktivieren. Jetzt sollte es möglich sein. Ja, jetzt kriegt man so eingeblendet eine, eine Werkzeugleiste auf der linken Seite und jetzt dürfen dort alle sich kreativ betätigen. Ich sehe schon, da kommt, da kommt ganz schnell ganz viel gedroht, wir gingen ins Sternchen, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Gut, und jetzt hoffe ich, dass ich das dann wieder ausblenden kann und wir nicht das Internet zerstören. Nein. <lacht> okay. Gut, ich würde es wieder ausblenden. Sonst, <lacht> irgendwie belastet das gerade ganz schön mein, mein System. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen Reaktion dazu im Chat. Ist hier da Neugierde? Da geht es jetzt gerade rund. Ja, okay. Okay, für kleinere Webinare oder Meetings gedacht, schreibt hier Birgit unter anderem. Genau, das eignet sich sicher, ähm, das gemeinsame Schreiben hier nur für eine überschaubare Zahl von Menschen, außer man macht das wirklich umfrageartig und dann hat man ja vorhin auch gesehen, dann funktioniert das mit dem Chat fast besser als mit einem Whiteboard beispielsweise. Ähm, genau. Katja meint hier, Adobe Connect ist aber eine teure Sache. Äh, Na ja, ich es gibt sonst schon die, die Frage bekommen, warum haben wir Connect im, im, im web im im Einsatz und nicht Zoom oder ähnliches. Was würdest du dazu sagen, David? Ja, also Connect hat sich jetzt schon in den letzten Jahren irgendwie gerade auch im universitären Bereich doch relativ als Standardsystem etabliert. Äh, Connect eignet sich wirklich sehr gut für, für, für große Gruppen, so wie wir jetzt hier arbeiten. Für kleine Gruppen würde ich jetzt aber auch tatsächlich Zoom, Zoom bevorzugen, weil das einfach irgendwie flotter ist und, und moderner ist und ja ziemlich viel Spaß machen kann, glaube ich. Aber ich, ich glaube, es ist keine, keine ganz einfache Entscheidung und es kommt immer, immer darauf an, was man was man erreichen will. Ja. Also jeder Webinarraum hat wirklich so irgendwie eine eigene Atmosphäre und ist nicht ganz unwesentlich für, für auch die Psychologie des Zusammenarbeitens. Hm. Hanna hat ja auch gepostet, dass also er für ähm, Hochschulen im deutschen Forschungsnetz scheint Adobe Connect auch kostenlos zu sein. Ich kann nach berichten, wir verwenden das ja auch und haben als Bildungseinrichtung da auch eine relativ preiswerte Lizenz erstehen können. Wenn man das öfter im Jahr einsetzt, dann rechnet sich das sehr, sehr schnell. Äh, die Kosten, die hier anfallen, auch bei Connect. Genau. Also ein ja. paar hundert Euro im Jahr und man, man ist eigentlich dabei. Mhm. Genau. <lacht> Aha, Stefan hält schon an der Weg die Hand hoch. Stefan, magst du was sagen? <lacht> Ich höre dich, Birgit, aber alle andere scheinbar nicht. Ich weiß nicht, Wilfried hat vorher schon... Genau, wir haben mit Birgit ein kleines Tonproblem, vielleicht kann man das okay. im Hintergrund lösen. Genau. Äh, also das sonst, sonst also die Birgit, also Ich kann kurz nur erzählen, wenn, wenn, wenn Sie es David. Ja, äh, bitte. Weil wir haben mit mit im Rahmen der Online-Beratung Supervision äh, gemacht mit Adobe Connect. Mhm. wo, wo äh, der der, also wo man mit einem Supervisor äh, hat äh, der, der den Fall eingebracht hat, eben mit Bildschirmfreigabe äh, die Anfrage gepostet, äh, dann und dann hat sich immer Runden gegeben, wo jeder, so wie wir jetzt da äh, sind, zu den äh, zur Anfrage und zu dem, was geschrieben wurde, auch als Antwort was sagen können. Das heißt in sehr organisierter Form. Und das war, war wie eine tolle Sache, vor allem weil wir als Team wirklich österreichweit und das jedes Mal Treffen schwierig wäre und so in dieser Form ist es sehr gut möglich, dass mit einem persönlichen Kontakt und Anführungszeichen wo man sich gegenseitig sieht, dann einzelne Beratungsfälle zu reflektieren und auch das zu lesen vor allem weil es weil eben die schriftbasierte Beratung ist und das hat sich sehr, aus meiner Sicht sehr bewährt, das war, ist eine gute Sache und ist jetzt auch eine zusätzliche Möglichkeit, was man mit so einem Videokonferenztool machen kann also, also es ja. gibt, es Ach, gibt wirklich unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten. Ja. Aber natürlich ist man, man muss sich ein bisschen mit den auch mit den technischen Funktionen vertraut machen. Man sollte vielleicht auch zuerst im, im kleinen Rahmen probieren, weil dann in der Live-Situation kann das dann stressig werden, wenn man dann gleich so wie jetzt hier 100, fast 120 Leute da hat und dann funktioniert irgendwas nicht. Dann, hm. Das ist aufregend und ja, so sich einfach, glaube ich, an das Thema herantasten ist, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Birgit, ich glaube, du wolltest auch noch irgendwie ergänzen und bist jetzt auch wieder bei uns. Das Mikro ist noch deaktiviert. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen den Anschluss verpasst. Ich habe nur gesehen, dass doch die Teilnehmerinnen jetzt bei uns sehr begeistert waren vom Whiteboard und wollte noch nachfragen, ob denn Zoom ein Whiteboard hat. Ja, aber ja. damit hinkriegt jetzt unsere Diskussion natürlich hinterher. Also Zoom hat im Prinzip alle Funktionen auch, die Adobe Connect hat. Nur die ganze Gesamtarchitektur ist, ist irgendwie eine andere. Also es gibt nicht dieses, dieses klare Raumlayout, wo man jetzt sieht, dort in der Mitte noch die Umfrage und rechts ins Chat und, und in der Mitte die Videos, sondern es ist, es ist ist man kann sich die, die Elemente individuell anordnen. Ja, es ist, es ist das heißt, das Whiteboard hätten wir auch bei Zoom. Das Whiteboard ist im Prinzip genauso da, ja. Genau. Mhm. Aber bitte kehrt wieder dort zurück zum Ende der Diskussion, wo ich schon war. Ich war kurz weg. Ich denke, wenn ich auf die Uhr blicke und die weiteren Agenda-Punkte, die wir noch versprochen haben, noch ins Auge fasse, dann denke ich, schließe wir diesen Punkt Videokonferenz-Tools auch ab. Sag mal danke David für deinen Input auch dazu und übergebe auch für die Moderation wieder an dich. Okay. Jetzt habe ich schon gedacht, ich kann mich in Ruhe zurücklehnen. Nein, weil, nein aber ich, ich übernehme schon wieder. Ja, wir, wir kommen jetzt in die, in die letzte halbe Stunde auch unseres, unseres Begleitwebinars, zum, zum, unseres letzten Begleitwebinars zum, zum EB-MOOC. Ähm, ja, und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit dem MOOC, aber auch noch, ob es Fragen zum, zum Format gibt oder zum, zum Ablauf oder zum Ende oder zur letzten Woche zum Beispiel. Lissler hat hier gefragt, äh, wie lange wird man noch auf die Materialien Zugriff haben, die ja alle auch unter offener Lizenz stehen. Birgit. Ja, es wird bis Ende August möglich sein. Alles, was man im EB MOOC anbieten, hier zu nutzen. Das heißt, der Kurs als solches ist bis Ende August verfügbar. Man kann uh, alle uh, Übungen machen, alle Videos anschauen, auch uh, in die Foren natürlich reinschauen. Die Foren sind inzwischen so ein bisschen ein Wissenspool geworden, auch wenn sie nicht ganz so wendig zu bedienen sind, aber da steht schon sehr vieles drinnen. Wir sind nicht mehr in den Foren für Fragen und Antworten da und wir haben auch keine Webinare mehr bis dahin im Angebot, aber es läuft an sich der ganze MOOC bis Ende August weiter. Man kann bis dahin auch die Tests noch absolvieren und sich seine Badges und seine Teilnahmebestätigung holen. Also das ist soweit möglich und man kann natürlich auch die Einzelteile herunterladen. Also man kann sich die Videos speichern, die Lernunterlagen und alles speichern und in Einzelteilen weiterverwenden und alles tun, was man im Rahmen einer CC-BY-Lizenz tun darf. Also fast alles, mhm. außer die Materialien ohne Angabe der Urheberschaft verwenden und außer sie verändern und das nicht anmerken. Also man muss sie halt mit äh, Angabe der Urheberinnenschaft verwenden. Mhm. Ja, Luisa meint, das ist alles sehr gut mit der Praxis der Erwachsenenbildung verbunden, der Nutzen sofort da. Das freut uns natürlich. Was haben wir noch für aktuelle Fragen zum EBMOG? Ich sehe hier viel im Chat. Aber möglicherweise sind das jetzt auch eher Anmerkungen und keine konkreten Fragen. Ich sehe da noch diese Frage, wird es eine Fortsetzung des ebmug geben? Es wird eine Neuauflage in verbesserter Form geben. Ja? Also das heißt, es gibt eine Wiederholung minus Kinderkrankheiten, wie wir hoffen, und mit ein paar Ergänzungen. Mit aktualisierten Inhalten. Aktualisier mit aktualisierten ja, Tools. also wir, es wird keine Fortsetzung in dem Sinn sein, dass ich sage, es ist ein Aufbaukurs, ich habe eins gemacht und mache, ich habe 2017 gemacht und mache jetzt auch EBMUG 2018 und erwarte mir dort neue Inhalte. Das werden wir äh, jetzt nicht machen können, obwohl wir natürlich in verschiedene Richtungen weiterdenken und wirklich die ganzen Anregungen, für die wir sehr, sehr dankbar sind, aufgreifen und weiter äh, auch bedenken. Äh, 2018 machen wir mal einen verbesserten EP-MOOC 17. Mhm. Aber wir wollen natürlich die nächste Zukunft nutzen, um die Erfahrungen, auch, die wir gemacht haben, in die Breite zu bringen. Wir, wir schreiben eine Online-Publikation über das Arbeiten in einem MOOC wie diesem und das Erstellen von vergleichbaren MOOCs. Und wir laden auch noch zu zwei Veranstaltungen ein, aber vielleicht da mag es jemand von euch auch vorstellen, Wilfried, Martina, ja, magst du übernehmen und die A Veranstaltungen vorstellen vielleicht, Wilfried? Also ich denke, was die eine Veranstaltung angeht, wäre der David wohl der beste. Der David der ist ausgezeichneter, genau. Obwohl ich halt schon so viel geredet habe, <lacht> aber ich kann das gerne tun. Und zwar, wir, wir laden ganz herzlich ein zu einem irgendwie Reflexions, aber auch Weiterdenk-Treffen am schönen Wolfgangsee im, im Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Äh, dauert rund eineinhalb Tage. Man kann dort hinkommen vor Ort. Die Teilnahme ist kostenlos, bis auf Übernachtung und Verpflegung. Wer dort oh. aber nicht hinkommen kann, und ich weiß nicht, wie viele, weiß das jemand von uns, wie viele Anmeldungen es bereits gibt, aber die Plätze sind begrenzt ist noch, ich ist kann, noch genug dann, Platz frei. Ich <lacht> genau. darf auch online teilnehmen. Also Wir werden das Ganze live, online und interaktiv ins, ins Netz übertragen. Also Das heißt in einem ähnlichen Format wie hier, aber dann, dann wirklich auch noch mehr mit, mit Kamera und, und Mikro und natürlich mit Chat. Jetzt bin ich noch das Datum schuldig. Ich glaube 13. 14. Juni. Ich habe den Blink auch schon gepostet im Chat. 12. und 13. Juni, so, genau. Das ist ein Montag, ja. Dienstag. Genau, ja. Also am, am Wolfgangsee im, im Salzburger Land. Dann gab es aber noch eine Frage hier, die möchte ich doch noch mal aufgreifen von, von SDH. Zugriff auf die Materialien, Birgit, hat das gemeint, bis Ende August ist es irgendwie online. Warum nicht länger? Aber weil wir dann einfach Zeit haben wollen, um die Tools gut zu überarbeiten. Einige Monate. Also wir wollen einfach Zeit dazwischen nutzen für die Überarbeitung. Okay. Also die Frage ist natürlich sehr berechtigt, wenn bei offenen Bildungsressourcen, ich denke, es sind einige Monate, wo das Ganze online steht und wie gesagt, es geht dann auch darum, der MOOC ist ja, das eine ist das Material, das wir machen, das weiterhin zu Verfügung sein wird. Ist ja weiterhin wird. offen verfügbar natürlich. Genau, ja. Nur der Kurs, dann nicht ist das geschlossener Kurs. ja. Genau. Und es wird inzwischen MOOCs umgebaut, also äh, im Herbst erfolgt äh, größerer Umbau der Plattform, auf der wir hier äh, auch den Kurs angeboten haben, auf MOOCs und das ist auch bei laufender Fahrt nicht leicht möglich. Gibt es eine Toolliste, fragt hier noch Luisa gleichzeitig auch, ob sie eingeladen wird zum eBMUG 18. Also in den, das ist, da müssen wir jetzt zurückfragen, sind die, ist mit Toolliste eine Liste der im eBMUG verwendeten Tools gemeint. Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Aber es gibt schon einen. Ja, genau. Die kann man mit relativ wenig Aufwand aus unseren Transkripten zusammenstellen. Also die Summe der Transkripte ist auch eine Toolliste. Aber wir werden dort, also das würde ich nur als Linkliste sehen. Also wir können sozusagen eine Linkliste aus den Transkripten zusammenstellen. Ich lese da, Max, aber bitte mit kurzen Beschreibungen, ob kostenlos und mit Datenschutzeinschätzungen. Da möchte ich an die Transkripte verweisen. Also wir haben einfach über die Tools, die wir verwendet haben, in den Transkripten jeweils Informationen dazugestellt, teilweise auch verlinkt. Das werden wir nicht ausbauen. Also die Transkripte werden wir in diesem Go nicht ausbauen, vielleicht im nächsten. Genau, damit ist wahrscheinlich auch die Frage von Horst aus Bremerhaven beantwortet. Ergänzung der Zahlen in den videos und skripten für deutschland ja wir hätten ja gern also, als, also das ist vielleicht, vielleicht ein, finanziertes projekt eine kofinanzierung aus deutschland wir hätten das wirklich gern also wir würden uns wirklich freuen wenn jemand ähm, aus deutschland eine kofinanzierung uns äh, anbieten kann dann machen wir das gern hm. also das ist jetzt nicht nur provokant gemeint sondern ganz im ernst das ist, wir haben einfach begrenzte mittel Ja. Ja, Thomas okay. fragt hier, wie kann man auf dem Laufenden bleiben, wenn etwas Interessantes kommt? Ich meine, das hat es gibt wahrscheinlich die Facebook-Gruppen weiterhin, oder? Die, die, kann man, die kann man bespielen. Gibt's naja, es gibt es eine mailing die Möglichkeit. Äh, wir haben ja Ihre E-Mail-Adressen nicht, ja. es gibt aber die Möglichkeit über IMUX automatisiert generierte E-Mails, so wie das Erinnerungsmail, das Sie immer am Montag kriegen, also das kann man schon machen. Gertrud Kamper hat auch also schon geschrieben, es gibt den Newsletter von Erwachsenenbildung.at und das ist auch der zentrale Kanal, über den wir den IMUX beworben und bekannt gemacht haben und das eignet sich sicher, um auch da am Laufenden zu bleiben. Danke, Wilfried. Ja. Ja. Ganz zentrale Information. Wie Birgit, wie Birgit schon sagte, also auch IMUX hat Datenschutzregeln und wir als Kursanbieter des eBMO haben nicht die Daten, die auf IMUX hinterlegt sind, ja? Wir können aber natürlich den Martin um eine zentrale Aussendung ja, bitten. Eine. Ja, das können wir schon tun. Ja, ja aber das Thema ist. Oder die frage finde ich schon interessant ja wie, wie bleibt man auch nach so einem online kurs in, in, in kontakt ja und und welche vernetzungen äh, können da irgendwie hergestellt werden mhm. ja auch im sinne jetzt irgendwie dieser dieses konnektivistischen äh, formats das ja viele Mux propagieren ja, ja wo, wo die vernetzungen die Na verbindungen ja, ja oft ja. für ja. wichtiger gehalten werden als ja. die inhalte die sich ja laufend ändern aber so wichtig ist, ja. wo, woher kriege ich ja, die Informationen ja. und wo sind meine... Also ich denke, da haben wir auch wirklich äh, den großen Unterschied zwischen x und c ja? Also ich beobachte wirklich äh, diese zunehmende Tendenz eben auch äh, in den... Äh, sogenannten C-MOOCs oder c wirklich stärker kon konnektivistisch zu arbeiten und dort einfach, also ich habe jetzt gerade mitgekriegt, es gibt einen ersten MOOC, der jetzt im Mai startet, völlig ohne Internetplattform, also nur mit dem, also voll, völlig ohne Lernplattform äh, dahinter, ohne MOOC-Plattform dahinter, also rein nur äh, Internet basiert und mit Social Media, ja. Also das ist jetzt meines Wissens äh, der Mukaton 2017, der erste. Uh, und da ist es einfach so, dass uh, natürlich diese Vernetzung stärker im Vordergrund steht. Ja. Bei uns ist es so, wir arbeiten halt mit dieser IMOX-Plattform und dort ist es so, dass IMOX schon, sobald es etwas Neues gibt, uh, uh, eine Aussendung macht an alle, die an IMOX-Kursen bereits mal teilgenommen haben, wenn es einen nächsten Kurs gibt, einen weiteren Kurs gibt. Ansonsten sind wir ja selber auch äh, daran interessiert zu wissen, wie es weitergeht, was weitergeht ja. und wir haben jetzt auch in die umgekehrte Richtung auch natürlich den Wunsch zu erfahren, was tut sich bei euch, was tut sich bei ihnen, wie wird der EBMUG von ihnen weiter genutzt, wie wird er von euch genutzt, was macht ihr jetzt damit. Wir haben eine erste sehr interessante Nachricht aus Berlin dazu bekommen, äh, von Maximilian äh, Göllner, der uns da geschrieben hat, die Berliner Landschaft ist sehr interessiert äh, und wir werden äh, das Thema Weiterverfolgen und Angebote konzipieren und in unserem nächsten Workshop eher die methodisch-didaktische Brille aufsetzen. Wir sind jedenfalls dabei, eure Arbeit weiterzutragen. Also das ist für uns ja auch so, dass es ganz interessant ist und wäre zu wissen, ähm, was passiert mit dem, was wir hier produziert haben von eurer Seite, von ihrer mhm. Seite. Ich, mein, ich denke vielleicht auch noch, wenn ich da ergänzen darf, so Vernetzung oder informiert sein ist natürlich auch ein Teil äh, Eigenverantwortung kann da mitspielen und eine Möglichkeit wäre wär halt auch über Twitter zu beobachten, was es wird laufend getwittert zum, zum Hashtag, Stichwort EBMUG und, und ich glaube, wenn es etwas Relevantes gibt in die Richtung, dann, dann werden wir das weiterhin tun und, und alle anderen, die die Information haben, die jetzt irgendwie interessant ist für Teilnehmende aus dem EB-MOOC, könnte ja dann auch unter diesem Hashtag weiterhin getwittert werden. Also ich war ganz erstaunt, wie, wie manche MOOCs wirklich über Twitter über Jahre hinaus äh, noch mit dem entsprechenden Hashtag da verbunden bleiben. Mhm. Aber wir werden uns natürlich zu so allen diesen Dingen was überlegen, die jetzt angesprochen worden sind. Also ich nehme da schon anhand der Fragen wahr. Es gibt wirklich noch mehr Wünsche, Neuerungen mitzukriegen. Wir werden sowieso die weiterführenden Möglichkeiten aus dem ep oder zu MUGs generell in Strobel diskutieren. Und wir werden sie diskutieren am 22. Juni auf der EPALE-Tagung in einem Ideenpool-Vertiefungsworkshop dazu, wo wir uns wirklich sehr freuen würden, wenn auch viele kommen. und mit diskutieren auch da wird es äh, meines wissens eine online teilnahmemöglichkeit geben das, äh, der forumzugang bleibt frei bis wie äh, lese da mit der forumzugang bleibt frei bis ende august natürlich es hat in der form nicht diese exportfunktion leider und es ist sicher so äh, um an Eva gleich zu antworten, für den eBMOG 2017 eine Möglichkeit, Ergänzungen im EBMUG 2018 mitzukriegen, besteht sicher darin, dass man halt einfach schaut, welche Videos sind neu dazugekommen oder welche Tools sind neu dazugekommen. Das fällt einem dann schon auf in der Übersicht der, der jeweiligen Module. Ja, Martin fragt ja auch, finde ich eine gute eine gute Frage, empfehlenswerte Blogs, um irgendwie so äh, Überblick oder ja, Informationen zu bekommen, die aktuelle digitale Trends und Erwachsenenbildung. Äh, okay. Da wäre vielleicht eine Idee, sich in den Facebook-Gruppen weiterhin darüber auszutauschen und sich zu empfehlen. was Aber vielleicht kann man auch einfach hier im Chat, wenn jetzt hier irgendwie mehr als 100 Teilnehmende, wenn dort äh, jeder oder jede ein, ein Weblog empfiehlt, <lacht> dass das vielleicht interessant wäre, zu, zu beobachten. bin nicht gespannt, ob das funktioniert. Ob wir hier zumindest einige interessante Weblogs empfohlen bekommen. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Ähm, oh, ja. möchte ich zusammen, Birgit hat es schon reingeschrieben, wir haben einen Digi-Schwerpunkt. Ich poste den Link dazu, das ist eine Artikel. Serie, wo wir alles, was wir auf Erwachsenenbildung zum Thema digitale Erwachsenenbildung äh, tun und, und posten, äh, auch versammeln. Das ist eine Artikelserie, da kann man laufend mitlesen. Und äh, äh, ich möchte auch Werbung für David machen und da der Digital betreibt ja auch einen Blog, äh, wo ihr viel macht zum Thema Digitalisierung von Erwachsenenbildung. Nicht nur Erwachsenenbildung, auch darüber hinaus, ja. Ich glaub, den Link auch, gleich und, äh, ja macht das bitte. Auch unser Projektpartner Martin Ebner von der TU Graz, der heute ja nicht zugegen ist, postet auch sehr fleißig in diesem Kontext. Und natürlich viele weitere, die da spannende Dinge tun. Auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Der EBMUG war ja auch ein Vorhaben, ein bisschen den Speed aus der schnellen Entwicklung rauszunehmen und Dinge zugänglich zu machen, die manche sehr schnell und ständig überholend erleben. Und da gibt es natürlich die großen Innovatoren und Innovatorinnen, die immer vorne weg sind und unser Credo war ja eher niederschwellig und Dinge, die erprobt sind, gut einzuführen. Mhm. Ähm, mit allen Geschwindigkeiten kann man sich an dem Thema beschäftigen, denke ich. Ja, ja vielleicht wer nächste Woche gleich wieder einen MUG starten will, vielleicht hat jemand schon vom äh, mug Leuchtfeuer 4.0 äh, gehört. Ich poste den Link rein. Genau. Äh, sind auch Kolleginnen und Kollegen von uns dort beteiligt und und da geht's, dauert nur zwei Wochen, aber es geht eher um so Visionäres, wie sich äh, digitale Bildung äh, bewegen kann. Heute hat auch ein Auftaktwebinar zu einem äh, MOOC stattgefunden für Flüchtlinge. Äh, internationale Initiative, ein MOOC für Flüchtlinge. Ich habe da jetzt nur mehr den Link zum Webinar, aber darüber kann man sicher auch den Zugang zu den weiteren Infos zu diesem MOOC finden. Ja, Aber ich denke, das wäre vielleicht auch mal, Wilfried, könnten wir ja aufgreifen, mal ein interessantes Webinar vielleicht auch. Wo sind, die, wo sind eigentlich die interessanten Quellen, wenn es um Innovation und Erwachsenenbildung geht? Mhm. Unterschiedlichen Quellen einfach mal vorstellen und, und sich darüber austauschen. Ich sehe deinen eigenen Blog noch gar nicht, David. Ah doch, Na? in den Links. Eva Ligl hat inzwischen nochmal gefragt, also mit diesem Dranbleiben war die Frage, Veränderungen MUG 17, 18. Man kann sich natürlich danach wieder für den neuen MOOC registrieren. Im Herbst wird danach dafür wieder die Anmeldung freigeschalten werden. Aber das, was dann neu rauskommt, durch, also die Videos werden sicher wieder in YouTube verfügbar sein, sofern nicht ähm, weltbewegende Veränderungen am YouTube ist dorthin stattfinden, wo man uns zum Beispiel die Creative Commons Lizenzierung untersagen würde. Ähm, und die anderen Materialien, Lehrmaterialien, äh, Transkripte, äh, Übungsunterlagen, die werden wir auch, sobald das verfügbar ist, das dauert noch ein wenig, in ein OER-Repositorium übertragen, das derzeit bei deutschen Kooperationspartnern in Entwicklung ist. Also das ist schon vereinbart. Das heißt, all das, was hier in den Kurs gibt, wird auch längerfristig erhalten bleiben und archiviert sein, sozusagen auch zugreifen zu können. Aber für alles Neue... Das kommt dann, wenn der MOOC da ist auch und stattfindet. Ja. Ich finde es auch das Schöne an dem MOOC, man arbeitet mit Material, das verfügbar bleiben kann. Trotzdem ist es auch eine konzertierte Aktion, die einen Zeitraum hat, wo viele gleichzeitig sich mit einem Thema beschäftigen und dadurch auch die Möglichkeit entsteht, das mit Interaktion zu verbinden. Also nicht nur ein online selbstlernmaterial zu haben, sondern auch darüber sich auszutauschen, das Forum zu haben, miteinander zu chatten, Webinare und Ähnliches durchzuführen. Und eine Einladung können wir auch noch aussprechen in dem Zusammenhang, gell. Es gibt ja eben zwischen den beiden Polen äh, des offenen, ganz offenen CMUX und des kursartigen XMUX, wie wir ihn jetzt im EBMUX gehabt haben, viele Stufen dazwischen. Und es gibt auch schon einige MUX, die mit ähm, Gastbeiträgen oder Gastformaten so eine schrittweise äh, Öffnung äh, probieren, damit experimentieren und damit aber gleichzeitig noch in der relativ strukturierten Kursform des XMUCs bleiben und wir überlegen schon im IPMUG 2018, ob wir nicht ein eigenes Modul bauen aus Gastbeiträgen, weil wir eben jetzt auch im IPMUG 2017 gesehen haben, dass dermaßen viele wirklich kreative, erfahrene Menschen, Expertinnen mit uns da hier dabei waren und wo wir, wir haben noch nicht genau die Rahmenbedingungen dafür abgesteckt und noch nicht genau überlegt und durchdacht, wie wir das angehen und organisieren können, aber wir sprechen hier schon auch eine Einladung an euch und sie aus ja, und an alle, die wirklich jetzt so äh, engagiert dabei haben, waren auch mit, dem, äh, auch mit dieser, dieser eigenen Expertise ähm, vielleicht einen Gastbeitrag äh, zu bringen für den EBMOG 2018. Da wir noch nicht so genau wissen, wie wir das machen wollen, können wir bisher nur einladen zu einem unverbindlichen Interessensbekundung bitte an uns, einfach an äh, die Adresse, die jetzt wahrscheinlich gleich im Chat erscheinen wird. Ist schon da, Martina hat sie schon gepostet. Martina hat die schon gepostet, super, danke schön. Also für alle, die sich mit dem Gedanken des Mitmachens tragen, bitte einfach bei uns melden. Wir überlegen, wie wir das gut angehen können. Ohne diese Kursstruktur gleich zu verlieren. Also ich denke mal, es wird so viel, Diese diese die c wenden sich einfach zum Teil einer anderen oder zum Großteil einer anderen Zielgruppe, als wir das mit dem eb wollen und wollten. Ja, das, Die wenden sich an, an, an Menschen, die eben sehr, sehr erfahren sind schon im digitalen Arbeiten und da halt einfach sehr schnell auch im Vernetzen und eigenständigen Arbeiten mit eigenen Tools. Ja, und die x sind halt näher bei der Kursstruktur. Deswegen, Werfen wir das für diese Zielgruppe nicht gleich ganz über den Haufen. Gut, aber ich denke, wir sollten jetzt langsam dann abrunden, oder? Ist das okay? Ich kann mir auch noch ankündigen, wir haben für die allerletzte Einheit, also die jetzt nicht eine Inhaltseinheit ist, sondern die Kursbestätigung und Badges-Einheit nächste Woche. Ab dem Ostermontag wird das freigeschalten. Da kann man sich dann seine Teilnahmebestätigung, wenn man alle Quizzes fertig ausgefüllt hat, abholen. Und da gibt es noch ein kleines Zusatzvideo, das wir letzte Woche spontan gedreht haben. Und da gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung für euch. Also wir eine Überraschung mit einem Andenken. Souvenirs, Souvenirs. Ja. Genau. <lacht> genau. Gut, ja, dann, dann sage ich jetzt einfach mal vielen Dank für, fürs Dabeisein. Ich meine, der MOOC lebt und jeder MOOC lebt von den Aktivitäten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und, und ich glaube, da waren, wir, da waren wir schon sehr sehr froh, um diese vielen... Beiträge, Ja, das war das letzte Webinar, ein paar Tage noch EB -Muk. hoffentlich auf Wiedersehen in der einen oder anderen Form, vielleicht haben sich ja auch ganz neue Konstellationen für Zusammenarbeit ergeben, das wäre natürlich noch toller und ja, so wie beim, bei den letzten Malen auch, werden wir wieder alle Kameras aktivieren. Und damit man ja zum Abschluss nochmal in die Kamera winken darf. Aber vielleicht noch zuerst Birgit oder Wilfried, habe ich noch irgendwas vergessen? Oder wollt ihr noch irgendwas ergänzen, bevor hier das System wahrscheinlich... Ja, also ich sage ein großes Danke an euch als Team, an euch als TeilnehmerInnen, an alle ReferentInnen, auch die jetzt nicht da sind, an euch hinter dem Vorhang, also... Danke. Genau. und jetzt das war für das uns eine überwältigende Lernerfahrung auch. Genau, jetzt dürfen alle vor den Vorhang, die jetzt äh, so engagiert hier mitgechattet haben, aber jetzt dürfen alle Videokameras eingeschaltet werden. Und ich finde das immer sehr, sehr schön. Da ein, ein Mosaik jetzt aus Gesichtern. Ah, die sich hier, Susanne hat uns ein... Ah ja, ja, wir sind irgendwo in den Bergen dort. Hm. <lacht> Na wunderschön. Mal sehen, wie viele Kameras wir diesmal. Den Hasen, einen Osterhasen ah, okay. habe ich ja jeder auch. Ja, und wie man den Horst mit seiner Gitarre, der fehlt bei keinem Webinar. <lacht> Alle hätten gerne. Es also ist auch schön jetzt ein, ein Gesicht nochmal zu sehen zu, den, zu dem Namen, zu den äh, Chats aus den also ja, Textbeiträgen im Chat. Und ich bin erstaunt, wie viele wie viel Kameras Adobe Connect hier verkraftet sind wir, wir sehen schon da bei 50 oder 60 angekommen. Und wir sehen da nochmal Isabella Andritz, die alle auch aus dem Video kennen zum Thema Online-Beratung aus dem ersten Video Hallo. Nach einige Gesichter, die im Forum sehr aktiv waren und super Fragen beantwortet haben und bei technischen Anliegen auf ausgeholfen haben. Ich sehe das Spiel Erich Buchinger, der Name ist mir aus dem Forum sehr vertraut, aber es werden wohl auch noch einige andere gewesen sein. Vielen Dank dafür, dass ich es mit tun. Mhm. Ich sehe, Frau Kampa, uns verbindet ein gemeinsames Anliegen, was das Thema MOOC und Basisbildung betrifft. ja. <lacht> Gut. Jedes Mal wieder schön, oder? Dann beenden wir die Webinargeschichte. Ich sag mal, auf Wiedersehen. Tschüss. Schönen Nachmittag, noch schönen Abend. Tschüss. Auf Wiedersehen, Baba. Tschüss.